So, noch wenige Sekunden, dann haben wir 9 Uhr und wir sind schon 237 Leute im Raum, 238 Leute, also da geht noch ein bisschen was. So, jetzt haben wir 9 Uhr, herzlich willkommen. Wir haben heute einen richtig, richtig coolen Coffee Talk und die Initiatoren sitzen heute live in Berlin im Büro. Unsere drei Musketiere, die Jacqueline, die Tanja und die Michaela. Also ich bin wahnsinnig begeistert von eurer ganzen Idee, die ihr habt. Aber ich werde auch gar nicht so viel vorne weggreifen. Ich möchte noch so ein paar technische Dinge. Gerhard, der Jerome ist ja schon im Raum. Den musst du noch freischalten. Der ist aus Dubai dazugeschaltet. Und dann würde ich gerne das Wort an die Heike übergeben und mich vorher noch ganz, ganz herzlich bei Alex bedanken. Denn als wir mit der Idee bei Alex aufgeschlagen sind, hat er sofort zugesagt, hat sofort gesagt, er ist dabei. Und dafür können wir einfach nur dankbar sein, dass wir so einen Founder haben. Und schon halte ich die Bubble. Gerhard, du hast... Die Kontrolle und die Heike das Wort. Alles klar. Der Jerome ist noch nicht da, aber sobald er da ist, ist er natürlich gehorst. Okay, und Malta müsste auch noch zugeschaltet werden und der aus Indien fehlt noch, ne? dass die beiden Mädels oder dass die drei Mädels, die drei Musketiere da wirklich mit drauf aufpassen, wenn die Leute in den Raum kommen, dass wir sie sofort zum Kurs machen können. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast zum Coffee Talk 9 Uhr. Heute haben wir einen etwas besonderen Coffee Talk. Das ist nämlich so, wenn mich drei Powerfrauen anrufen und bei uns sagen, sie haben eine Idee, dann wird es ernst. Ja, Heike, wir haben eine Idee und wir fahren nach Berlin. Und die reden nicht nur, die setzen das tatsächlich um. Und aus dieser kleinen Idee wurde immer eine größere Idee. Und die lassen sich von ihren Ideen überhaupt nicht abbringen. Das sind ganz, ganz tolle Power-Mädels, die heute mit der Zusammenarbeit mit Alex, vielen Dank Alex und Jürgen und vielen, vielen anderen, eine Überraschung bereitet haben, wo ich mich jetzt ganz, ganz, ganz arg drauf freue. Und deswegen will ich mich gar nicht lange bei der Vorrede aufhalten, weil die haben ganz viel zu erzählen. Die Jacqueline, die Tanja und die Michaela aus Goslar sind nach Berlin gefahren, ins Headquarter von Platincoin. Und denen gebe ich jetzt sofort das Wort weiter. Und ich freue mich. Ja, und wir wow. haben gleich die 300 geknackt. Ja, das ist noch nie da gewesen, dass wir die 300 geknackt haben. Wir brauchen noch eine Person. Geh, sagt noch mal allen Bescheid. Wir haben gerade erst gestartet. Lasst uns die Hütte doch mal hier richtig voll machen. Also einer noch, dann haben wir 300. Das gab es noch nie. Jetzt haben wir es geschafft. Also alles, was jetzt noch kommt, ist Rekord. Gib Gas. Ja, dann würde ich an dieser Stelle gerne mal übernehmen. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Jacqueline Bernd Und ich bin hier live in Berlin, im Platin Hero. Office. Und wie die Heike das schon gesagt hatte, hatten wir irgendwann eine spontane Idee. Was heißt irgendwann? Das ist noch gar nicht so lange her, das ist Ostern erst gewesen. Wir treffen uns hin und wieder mal und dann lassen wir einfach unsere Ideen sprudeln. Und äh, so ist es halt auch passiert. Ähm, wir hatten eine Idee und dann ist da irgendwie Stück für Stück immer mehr dazu gekommen. Und dann haben wir gesagt, so wir fahren jetzt nach Berlin. Ähm, wir sind gestern schon angereist über 200 Kilometer und ähm, haben eben im Hotelzimmer übernachtet. Ja, äh, wir möchten euch gerne auf eine Reise mitnehmen. Und zwar ähm, im Moment ist es ja so, es passiert wirklich wahnsinnig viel bei Platincoin. und ähm, wir wollten euch einfach auf diese Reise mitnehmen und euch zeigen, was alles möglich ist, wenn man anfängt, groß zu denken. Ich bin jetzt äh, hier im Foyer, ich drehe mich ein bisschen um, ich hoffe, ich falle nicht. Ähm, wie gesagt, wir wollen euch auf diese Reise mitnehmen und das Thema dieser Reise ist äh, der Spirit von Platincoin all around the world. Mein Englisch ist nicht so gut. Ich gehe hier, wie gesagt, gerade durch das Büro oder ich gehe zum Büro. Dann könnt ihr schon mal ein bisschen gucken. Oh, ups. <lacht> Im Hintergrund wird schon gelacht. Das sind nämlich die anderen Musketiere sozusagen. Ähm, ja, könnt ihr sie sehen? Ich denke schon. Ich mache mich jetzt mal lautlos und gehe an meinen Platz. Und dann reden wir gleich weiter. Okay. <lacht> Muss ich das? Mach aus, mach aus, mach mal auf. Mach mal. Ja. Mach dich laut oder. Habe ich schon. Okay. Da bin ich wieder. Aber ich, ihr seht mich nicht. ne aber genau. Achso, das ist ja. Wir sind davon. Klein Moment, es geht gleich weiter. Wir sehen alles. Ja, sehr schön. Hallo Alex. Morgen. Hallo und damit können wir Moskau hier schon mal offiziell begrüßen. Moskau ist also auch schon zugeschaltet. Wie geil ist das denn? Genau. Wir sind jetzt hier erstmal in Berlin und neben mir sitzt der Eugen. Morgen. Wir haben uns gedacht, ähm, wir machen das so ein bisschen im Interviewstil. Wie gesagt, wir wollen euch ja mitnehmen auf diese Reise und ähm, dann erstmal herzlich willkommen, Eugen. Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Das erste Mal in meinem Leben. So früh drei Mädels. Ja. Die drei Musketiere, ne? <lacht> ja, und äh, da bin ich auch schon bei den ersten Fragen. Ähm, wie werden denn die Räume hier von Platincoin genutzt? Ähm, wer darf hier rein? Bist du jeden Tag hier? Von der letzten Frage. Ich bin jeden Tag hier. Okay. Abends auch nun wegen Corona machen wir nicht so große Veranstaltungen mhm. und die Leute sitzen nicht so eng wie wir heute, mhm. sondern eineinhalb Meter, alles wird berücksichtigt. Und äh, wir warten einfach auf diese Freiheit, dass wir da mit zwei, 300 Leuten intensiv rekrutieren können draußen, mhm. das ist eine wunderbare Terrasse ja. und wenn ab Mai richtig in Berlin läuft, dann wird das Sowas also dann richtig. sind wir auf jeden Fall ja, öfter hier. Guck, wir sehen uns dann Nicht öfter, öfter, für ganzen Monate. Okay, auch das. Gerne. <lacht> ist gewohnt. Wir, wir haben ja, ja mal vor, so, so eine gerne. Art Büro-Hobbing zu machen. Und ja. ähm, da das jetzt im Moment nicht so gut geht, haben wir einfach gedacht, wie gesagt, dass wir das einfach virtuell machen. Sehr gut Und Vorschein. sag doch mal, ähm, ja, darf, darf denn hier jeder rein in diese Büros? Also, es mag nicht. Das ist, wenn Alex mich ein bisschen korrigieren kann, dass das es Platin Hero Büro in dem Sinne und wir haben da einen kleinen Raum als Vertriebler, dürfen auch da mitmachen. Nun, wenn es in Zukunft diese Büro richtig funktioniert, dann kommen da Unternehmer, da wird Platin Hero Hauptplatz, glaube ich, weltweit da sein und wir müssen dann unsere eigene Büro in Berlin finden. Ja. So ist, so habe ich das verstanden. haben mhm. wir jetzt Glück, dass wir da mitmachen dürfen. Ja. Wie lange ja. gucken wir? Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, auf das, was kommt. Genau. Ja, gibt es sonst noch irgendwas, was du uns? Ja, wir haben Mittwoch 19 Uhr Veranstaltung. Wenn ihr Leute Gäste habt, mhm. dann wir können ja, ja, Sie einladen mhm. und äh, werden zwei Referenten richtig referieren meine richtig nach neuer Präsentation, was jetzt Alex gestern vorgestellt hat. Mhm. Das finde ich cool. Alex ja, ja. ist wirklich fantastisch zusammengestellt. Man jammert nicht mehr, oh, guck mal auf die Börse, was da ja. läuft. Mhm. Das hast du ausradiert, diese genau. Jammer. Danke dir. <lacht> ja, dann bin ich eigentlich schon mit dir soweit. Darf ich finden? Nein, <lacht> Nein bleib äh, bei uns. Bleib bitte bei Kommt noch Frank Schmischke zu Gesprächen, <lacht> der hat viel Berichten auch. Aber vielleicht für alle, die jetzt zugucken, die noch nie hier in Berlin im Büro waren, es ist wirklich richtig, richtig fantastisch. Also es war ein ein Palast. Es ist wirklich ein Palast. Ja. Wir sind gestern ja hier angereist äh, in Berlin und äh, haben nochmal geguckt, weil es ist ja im Sony Center riesig groß. Für alle die, die schon mal in Berlin waren, schon am Potsdamer Platz, es ist eine Wahnsinnsanlage, mittendrin Platin Hero, man kann es unten auch schon sehen, ein tolles Schild, das ist schon faszinierend und das Büro ist fantastisch, ich weiß nicht wie viele Quadratmeter gefühlt, mehrere hundert mit einer riesen Dachterrasse, 650 sagt Eugen gerade, ganz viele Räumlichkeiten, schön hell gestaltet, ganz viele Fenster, also ich habe sogar dein Alex-Büro angeschaut. Ja, wir durften, Alex, wir durften dein Büro anschauen. Ja, wir haben schon <lacht> auf deinem Stuhl gesessen. Okay. Mega Arbeitsplatz. Wie sich das anfühlt. Mega, mega. Also wirklich fantastisch. Und da kann man ja. wirklich, also wenn du hier Leute einlädst, da kann man gar nicht anders als Ja sagen zu Platin Coin, zu Platin Hero. Also es ist wirklich fantastisch. Ganz, ganz toll. Genau, wir wollen ja mit euch eine Platin-Coin-Weltreise machen und ähm, ich würde sagen, wir haben gerade das Signal bekommen. Äh, ich sage jetzt mal, hallo Dubai, seid ihr da? Hallo Anada, ja, wir hallo, sind zufrieden. Hallo, hallo Nada, schön hallo, euch zu sehen. Hallo. Hallo. Hallo. hallo, guten Morgen, wie geht es euch? Wie kann es gehen hier in Dubai, perfekt. Also, super, super. Am besten hier bleiben für immer. Hier ist es auch wunderschön, aber sehr, sehr kalt. Das ist bei euch wahrscheinlich eher nicht so. Ja, die Sonne scheint und es ist hier, glaube ich schon, wird es wahrscheinlich schon wieder um die 30 Grad sein. So von daher. Äh. Was kann man sagen? Ja, wieso seid ihr in Dubai oder schon wieder in Dubai oder immer noch in Dubai? Wir sind neugierig. Ja, ich bin ja hier nach Dubai gekommen. Eigentlich für nur eine Woche, weil ich ja eingeladen wurde, so wie euch auch, ihr auch, zum Event und auch natürlich um das neue Büro anzuschauen. Und ja, dann habe ich nach dieser Woche gedacht, wow, es gefällt mir hier so gut. Es ist so eine inspirierende Energie hier, ein unternehmerische Spirit hier. Ich treffe tolle Leute hier und warum bleibe ich nicht einfach länger? und ähm, habe dann Woche nach Woche verlängert und ich bin hier glaube ich jetzt schon seit, äh, ist, ich bin hier jetzt in meiner siebten Woche und äh, ja, äh, fühle mich hier wohl und äh, ja, wenn ich online bin, sozusagen, ähm, hä, ob ich das jetzt von meiner äh, Zimmer zu Hause, mein Büro zu Hause in, hä, mache oder hier, dann arbeite ich lieber hier. Super und du Nada, du bist das zweite ja. Mal schon da. Ich war genauso mit euch hier im Februar, um das hier alles kennenzulernen, um Alex zu sehen, das Büro hier zu sehen, ja, und nochmal nach Dubai zu kommen. Mir hat es super gut gefallen und so habe ich mich entschieden, äh, Ende März, also seit 28. bin ich wieder hier, bleibe nur, sage ich mal, bis Freitag hier, aber mein Ziel ist es auch, ähm, immer hier nach Dubai zu kommen. Und das ist nur möglich, sage ich euch, mit Platincoin, Coin, Platin Hero und unsere Alex. <lacht> Liebe Grüße nach Berlin und an euch alle, Deutschland, woher ihr auch immer ja schaut. Ja, super. Ein bisschen hast, hast du jetzt schon von deinen Plänen äh, erzählt. Wie, wie sind jetzt eure weiteren Pläne? Macht ihr noch irgendwie Präsentationen? Habt ihr Leute eingeladen? Und, und natürlich sind wir auch ganz neugierig, Jeroen. Wie hast du das geschafft? Wie hast du äh, Menschen dazu bewegt, Präsenta zu den Präsentationen zu kommen? Ja, das geht hier einfach ganz einfach, weil Leute, die hier in Dubai sind, sind einfach weltoffen, haben, haben wirklich einen tollen Mindset und von daher, wenn man Leute anspricht, ja, das Erste, was man ins Gespräch kommt, ja, ist, wo kommst du her, was machst du, wie lange bist du schon hier und dann wird natürlich auch die Frage gestellt, was machst du denn eigentlich und dann ja, kommt man einfach ins Gespräch und dann ist das ganz einfach und die sind dann offen, ähm, ja, wenn man das kurz vorstellt und hä, kurz diesen Pitch sagt, dann äh, sagen die ja. Und dann, so habe ich dann auch Leute hierher eingeladen, gesagt: Komm komm vorbei, schau dir das an. Ich mache eine Präsentation. Und äh, ja, so ist das einfach ganz leicht, ganz einfach hat sich das ein, einfach entfaltet. Und das finde ich das Schöne daran, dass es so leicht und easy geht. Ja, super, toll. Und du, Nada? Genauso ist es bei mir. Also ich habe hier eine Bekannte, äh, wenn ich sagen darf, also von einem anderen Unternehmen, wo ich früher war. Und ich habe mich öfter mit ihr getroffen und geschrieben. Und so äh, treffen wir jetzt auch immer wieder andere Leute. Äh, so, okay, äh, du hast gewechselt, du bist jetzt ganz woanders und mir. das ist ganz tolle Sache. Jetzt bin ich hier bei Berlin und bleibe natürlich dabei. Äh, habe morgen auch wieder eine Präsentation äh, ja, äh, in Dubai Marina. Und was kann man hier sagen? Also tolle Leute tolle Stadt und das ist es wirklich, für immer hier zu bleiben. Super, super. An die Heike, liebe Heike. <lacht> super, super, wir beneiden euch total. Wir wissen ja, wie toll es dort ist und wie toll die Location sind und die Menschen dort sind. Ich bin auch so dankbar, dass ich dabei sein durfte. Und da spreche ich sicherlich auch in Jackies Namen. Und super. ja, ich danke euch wirklich, dass das heute geklappt hat, dass ihr es möglich gemacht habt. Ist denn noch jemand in Dubai? Ähm, ich wusste jetzt nicht wen. Also ich kenne jetzt nicht so viele Leute. Ich bin nicht lange dabei. Deswegen. Jürgen, du? Der Jürgen, man sitzt doch. Der Jürgen und ich. Ja, genau. <lacht> <lacht> okay. Ja, erzählt doch mal kurz. Ich grüße euch recht herzlich. Erzählt doch mal kurz, wo ihr da überhaupt sitzt was da um euch drumherum ist. Man sieht leider nur aus dem Fenster, man sieht aber gar nichts vom Büro. Könnt ihr das kurz mal unseren Zuschauern zeigen? Ja, wir sitzen hier in dem Raum neben Alex Büro. Ähm, also wenn ich hier, wenn wir hier aufmachen, dann kommen wir einfach... Ist mein Büro verschlossen? Ja dann Aber dann, da siehst du hier, du bist nicht da, aber du bist da. Aber, so hier sitzen wir. Und ja, von dieser Seite aus ja, haben wir natürlich auch einen schönen Ausblick. Ähm, ja, das sieht man hier einfach, diese GLT, Jimera die Lake Towers. Ja, das ist hier um diesen äh, Wasser herum, sind alle Gebäude gebaut. Und eine davon ist dann auch diese äh, Platinum Tower. Und unten kann man auch ganz schön essen und kann man Mittagessen machen. <lacht> äh, ja. Habe ich schon ausprobiert und kann ich wirklich empfehlen. <lacht> ja. Dankeschön. Vielen Dank für diesen Einblick. Ja, gerne. So, dann sind wir wieder. So. Also, vielen Dank. Viele, viele liebe Grüße nach Dubai. Wir sehen Gute uns Geschäfte. Bald wir sehen wieder. uns bald wieder. Hoffen ja, wir. wir. Lasst haben es euch gut richtig gelegt. gut gehen und wir drücken Warte euch die Augen, Augen. in Berlin. Ja. Schöne Grüße an alle. Danke. Ciao. <lacht> The time is now. <lacht> yes. Yeah. Lieber Alex, wo befindest du dich denn? Wir möchten dich natürlich auch ganz, ganz herzlich begrüßen und sind so dankbar, dass du für uns den Wecker gestellt hast, um heute dabei zu sein. Ja, also wir haben gestern, ich bin ein bisschen erstmal erstmal guten Morgen an alle. Ich bin ein bisschen verschlafen. Wir haben fast bis 5 Uhr früh gestern noch den, den Update mitgemacht. Ja. Und äh, deswegen bin ich ein bisschen heute äh, vielleicht nicht so frisch. Ich bin in unserem Office in Moskau. Es ja, das ist, das ist, ist noch keiner da. Alle kommen erstmal so in einer Stunde. So, ja, also das, ich habe wow. ungefähr... Wow, wow. Mit der also Moskau ist auch wunderbar, ja. wow. Alex, wie spät ist das gerade bei euch? Äh, ich habe eine Stunde Unterschied zu Berlin, das heißt, ich bin 10 Uhr. Wir haben 10 okay. Uhr. So, hier. Ich gehe mal, aber ihr ja, habt das ist alles schon, schon 100 Mal gesehen. Wir haben ja, das ist ja das erste Office, die erste Office die aufgemacht worden war, ja, mhm. von Das ist ja, ja plus minus alles ähnlich. Die Schulungsklasse wartet, das heißt, <lacht> sobald der Wort fertig ist, in Russisch wird richtig Rabat-Samba gemacht. Hier muss ich noch meinen Namen anbringen, <lacht> aber, aber, aber halt, äh, ja, das ist ein, wo ich, immer, wo ich in Moskau Office bin, ich erinnere mich immer an die Zeit, ich, ich habe einmal das erzählt, es gibt hier die heißen äh, Spatzengebirge. Ja, also das heißt, das sind, sind kleine Gebirge mit ja. einer Brücke drauf und man steht da und hat einen wunderbaren Ausblick auf, auf, auf, auf, dieses, auf dieses, das heißt Moskau City, also dieser Cluster heißt Moskau City. Auf Moskau, Moskau, seht ihr, ich stand auf, diesem, auf dieser Brücke und, und dachte immer so, irgendwann da, irgendwann da habe ich ein Office. Und äh, ich, ich, hab, ich, ich kann ja so ein so Ausblickbild, ja genau, habe ich, Moment, vielleicht kann ich das dem Gerhard geben oder Gerhard du mir, dass die Rechte gibst. Kann ich das vielleicht sogar übertragen. Du bist Kurus, du kannst alles tun, was du möchtest, Chef. Okay. So Sekunde. Nur damit, damit unsere Zuschauer und unsere Gäste einfach diese Atmosphäre mal okay. auch mal spüren, wie weit dieser Traum war. Also richtig weit. Sekunde. Genau. Ah, cool. Also. Ja, also das ist das ähm, Moskau, also Moskau City Cluster und das sind diese Spatzengebirge mit dieser Brücke. Und äh, wenn man, also ich stand da und habe geträumt, irgendwann da machen wir unseren Office auf. Und jetzt sitze ich genau <lacht> in einer dieser Tower und sogar noch mehr. Das heißt, wir haben, wir haben live schaltung zu Berlin. Davon habe ich auch sehr lange geträumt, also ich, ich, ich, ich wohne ja selber in Berlin und, und Sony Center für mich, das ist ja wie, wie Kanzleramt, ja? Das, ist, das, ist, das ist wirklich etwas, was, was richtig, richtig heftig ist, ja, man kann sich das gar nicht vorstellen und dann hat man plötzlich da 600 was Quadratmeter und ich finde es richtig schade, dass Corona uns das jetzt also man, man wenn man im Office sitzt und man spürt, was Corona uns alles nimmt, ja, und auch was genommen hat. Und äh, und wir wir sind ja jetzt auf online umgestiegen. Deswegen werden wir jetzt Office weltweit haben in jedem in jedem Handy hier richten wir uns kleinen Office lin Und ähm, ja, das ist das ist etwas für mich ist das etwas, immer etwas Besonderes, weil das ist ein sehr, sehr langer Traum gewesen, ein sehr, sehr langer Weg. Und wenn ich auch unsere Partner, unsere Freunde, unsere, ähm, äh, unsere Leader eben im Office begrüße und sehe, dass, dass, ist, dass, dass nicht, ich nicht alleine bin, dem das alles so, so, so cool gefällt, dann ist das umso schöner. Ja, das ist, das ist richtig cool. Vielen Dank für diesen Kaffeetop. Ja, vielen da Dank, Alex, dass wir hier sein dürfen und, ähm, und dass, dass, du da, da bist. dass du da bist. Und ich kann euch nur sagen, Leute, wenn man hier auf dieser Terrasse steht, dass, das ist wirklich, das ist eine Empore, das ist eine Bühne. Also wenn, wenn hier was stattfindet und die Menschen dann hier draußen sind, kriege ich Gänsehaut. Weil das ist das ist schon was ganz Besonderes. Und ja wenn die Leute dann praktisch von unten hochschauen und gucken, was ist was ist da oben los. Also ich kann mir das schon so richtig vorstellen. Und ja, ich kriege Gänsehaut und ihr hört ja meine Stimme, fängt an zu zittern. Ich gebe jetzt mal an die Tanja, lieber Alex. Die hätte die eine oder andere Frage noch an dich. Genau. Ja, genau. Also erstmal wirklich, wir wissen das sehr, sehr zu schätzen, weil wir können uns ungefähr vorstellen, wie dein Terminkalender so aussieht. Und äh, das ist wirklich richtig groß, groß, groß, dass du dir die Zeit nimmst, heute äh, auf dieser kleinen Weltreise, die wir machen wollen äh, oder die wir jetzt heute mit euch machen, dass du auch äh, dich bereit erklärt hast, äh, dabei zu sein. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und erstmal wirklich großen Dank an dich. Ähm, ich habe <lacht> hab, äh, zwei Fragen, die mich wirklich brennend interessieren. Wir haben äh, die letzten Tage das ja vorbereitet und haben darüber gesprochen. Das würde ich gerne mal die ein, zwei Sachen fragen möchten. Und das, was mich am meisten interessiert, über Alex, ist, das hat was für mich mit Platincoin zu tun. Das hat für mich etwas mit Alex Reinhardt zu tun, weil Platincoin ist ein Technologieunternehmen. Und ähm, ich erlebe dich immer, wenn ich dich höre, sehe als sehr emotionalen Mann. Und ähm, das ist das, was mich sehr, sehr immer wieder erreicht und was ich total faszinierend finde, weil Technik und Emotionen hat ja erst einmal für uns Menschen nichts miteinander zu tun. Und du zeigst uns, dass das ganz viel damit zu tun hat. Und seitdem ich bei Platincoin bin, habe ich einer meiner emotionalsten Reisen begonnen tatsächlich, weil das bei mir sehr, sehr viel Emotionen freisetzt. Und deswegen würde ich gerne von dir wissen wollen, was war dein emotionalster Moment in, Platin in deiner Platincoin-Zeit? Du hast ja so viel erlebt, ja. den du mit uns teilen möchtest. Emotionalster Moment. Positiv oder negativ? Das darfst du entscheiden, aber ich denke, wir sind heute so positiv unterwegs. Also ich, es, gibt ja, es gibt ja nichts Negatives. Mhm. Mein emotionalstes. Also die, die, mein emotionalstes Erlebnis war wahrscheinlich Diamond Ball in, in, in Prag. Mhm. Das war für mich etwas, wo ich gesehen habe, diesen äh, also, bei mir jeden Tag wie auf einer Achterbahn mit euch. <lacht> <lacht> ja, ja. allein der Gerhard ja wo er also ich okay also es gibt es gibt wahrscheinlich nichts was das emotionalste ist wo ich richtig baff bin oder war und aber immer noch bin klar wo ich gesehen habe dass, dass Gerhard mit Tattoo aufgekreuzt ist ja also das war für mich so boah ja wo ich wo wo ich so eine Frage im, im, im, im Hinterkopf habe, okay, Alex, wo willst du dir dein Tattoo jetzt äh, hin, hin lassen? <lacht> <Ja>? <lacht> Und, hat er Druck gemacht, Alex, als du es gesehen hast, dass ein Mann sich das tätowieren lässt? Ja, das hat nicht, das hat mich Also eigentlich hat mich der, der Gerhard zu allem verpflichtet, ja weil ich kann da ja, doch, ja äh, genau. einem... Nichts mehr antun, <lacht> ja, also dass sich jetzt ein Tattoo schlägt. Ja, also das war für mich so, so, boah, also wo ich das erste Mal so verstanden habe, welches Impact, also welche Wirkung wir mit Platin können bringen. Mhm. Das wir tatsächlich, weil ihr sagt ja, also Technik und Emotionen haben nicht, äh, nichts miteinander zu tun, also die Techniker sind wahrscheinlich die emotionalsten Menschen von, von allen, die zeigen es nur noch nicht, ja, aber die sind sehr, sehr, sehr empfindlich. So. Also ihre, ihre Gefühle liegen wirklich auf der Oberfläche. Man, man muss es nur ein bisschen antatschen und dann ist es voll da. Aber ich bin ja kein richtiger Techniker. Also es ist, ich bin ja ein studierter BWLer und emotionalste Momente für mich ist jedes Mal, wo ich sehe, dass die Menschen mit Platin und glücklich sind, dass sie damit erfolgreich sind, wo ich, und die überrascht mich ja immer wieder, also allein eure Erfahrungsberichte, was, was, wo ich die geschnitten habe, ich dachte einfach, oh mein Gott, das ist, das ist mir überhaupt alles nicht, überhaupt nicht klar. Ja, also wir, wir, wir, wir rennen einfach hinter der großen Vision und... So viele Menschen stoßen sich zu uns, also äh, kommen in, in unser Team, in unsere Community. Und die Schicksale, wo die, mit denen wir zu tun haben und die sich dann in ähm, ihr Schicksal mit Platin können binden und mit dem, was wir tun, mit unserer Vision und wie sich das alles verändert. Das, äh, wo die, wo die... Pff, der, ich bin, also ich... Also ich meine, ihr erlebt mich auch sprachlos, ja, also <lacht> nicht, nicht jedes Mal. Aber das ist, wo ich, wo ich, wo ich mich einfach hin, hinfasse, also an den Kopf fasse und sage, Alex, stell dich, mal, stell dich mal zur Seite, diese Geschichten, die die Menschen mitbringen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, das ist ja, das ist, das ist gar nicht so, das ist, da gibt es solche Bücher nicht, da gibt es solche Blockbuster nicht. Was die Menschen mitbringen an Erfahrung, an und welche Veränderungen sie tatsächlich durchleben. Versuch mal wirklich, ein Menschenleben zu verändern, positiv. Also das ist so eine schwere Arbeit und auch so eine große Verantwortung. Und die ist viel mehr als, als nur Geld oder ein Produkt. Das sind hunderttausende Schicksale, hunderttausende Familien das sind das sind ganze Generationen die davon betroffen äh, werden können oder die davon profitieren werden können und wenn du anfängst in solchen in solchen Welten zu denken dass ja also ich habe ja auch ich bin ja auch Familienvater ich habe auch meine Familie meine Kinder und wenn ich denke dass so viele andere Familien ähm, mit dabei sind und und wirklich wo, wo sie mir sagen, vorher war so, jetzt ist es so, da, da, da bin ich, da bin ich, ähm, also die Emotion nimmt einfach kein Ende. Und mhm. ich bin nur, ich empfinde tiefes Glück, ich bin kein, man sagt, ich bin, ihr erlebt mich, ihr sagt ja, dass ihr mich emotional immer erlebt, ich bin überhaupt kein emotionaler Mensch. Also es ist nur, ihr <lacht>, <lacht>, lacht, aber... Ich bin wie ich bin wie ein äh, kugelsicherer Terminator, aber wenn ich jetzt mit mit Platicoin zu tun habe, mit euch zu tun habe, wenn ich wenn wir so mit, äh, ja, also da steht mir da stehen mir schon plötzlich alle meine Gefühle im Gesicht geschrieben, ja. das ist das ist ja der Wahnsinn. Für mich ist das für mich ist das die emotionalste Reise äh, von von allen. Ich war ich war ich ich bin wahrscheinlich bei der Geburt meiner, meiner Kinder nicht so aufgeregt gewesen wie bei jedem Webinar. Ja? Also das ist, das, ist, das, ist, das ist, oder bei jeder Veranstaltung. Ja? Das ist, für mich, für mich ist es immer, es ist immer ein Commitment, es ist immer ein, immer wieder ein neues Versprechen an mich selbst, dass ich es zu Ende bringe, dass ich es zum Erfolg bringe, egal was es kostet. Ja? Also ich habe ja auch, ich bringe ja auch meine Opfer. Ja? Das ist, das ist ja nicht so. Das wissen wir, alle Das Alex. wissen wir sehr, ja. Und das ist, und das ist die Emotion, ja. Also wenn wir uns jetzt hier im Kaffeetolbe besitzen, 350 Leute zuschauen und ich sehe Menschen, die an meine Vision glauben, die an mich glauben, die an unsere gemeinsame Zukunft glauben. Ich habe dann die Emotion jeden Tag, jede Sekunde. Ja. Und wenn ich jetzt äh, Technologien dafür baue, die ja komplett, äh, Emotionslos sind und diese Technologien plötzlich erwachen zum Leben und, und verändern die Schicksale von Menschen. Also ich glaube, besser als das gibt es nicht. Ja, ja. Wir, können, wir können Dinge nutzen, ja? iPhone können wir nutzen, hier Kopfhörer können wir nutzen. Das ist alles Bequemlichkeitssachen. Wir können unseren Kaffee trinken und so weiter. Und man, man, man hat aber letztendlich dieses, diese Erkenntnis, dass du in die Welt etwas bringst, was die Menschen zusammenbringt, was die Menschen verbindet, was die Menschen anzündet, weil sehr viele Menschen sind erloschen durch, die ganze, ja, durch das ganze Leben. Das, das Leben ist sehr hart, das ist ungerecht, das ist äh, teilweise nicht nur dunkel, sondern komplett düster. Und was ihr alles schon, äh, was ihr schon alles im Leben erlebt äh, habt, ja? ich bin ja jetzt, mit meinen knapp 40 Jahren habe ich ja auch einiges schon mitgemacht. Aber ich, ich meine, ich, ich, wo ich zum Beispiel auf dem Boot, habe, haben ja viele ihre Geschichten erzählt. Da, da, da dachte ich einfach, das kann doch alles nicht sein. Ich kann, ich kann zum Beispiel die Geschichten... Von, von Afrikanern oder von, von Indern verstehen, weil sie ja, oder von, auch von russischen Partnern, die haben ja in den 90ern wirklich was durchgemacht mit dieser Perestroika und, und, und Banditismus und so weiter und so weiter. Und, oder, oder die anderen in Afrika, das ist, ja, das, da wird ja immer noch scharf geschossen ja, und so weiter. Oder Indien. Aber das, wenn ich jetzt zum Beispiel Geschichten aus Deutschland höre, aus Schweiz, aus Österreich, wo in meinem Verständnis eigentlich das kann doch gar nicht sein. Das sind solche Länder, die, die, die, die können solche Geschichten gar nicht haben. Das ist doch, das, in diesen Ländern ist doch alles okay. Das ist doch wunderbar. Das sind reiche, Leute, reiche Menschen, reiche Länder. Aber wenn ich dann die Geschichten höre, das ist dann... Da, also, Ihr seht ja, ich bin ich kann, ich kann nicht aufhören, dass das, das nimmt mich total mit. Und ich fühle jeden Einzelnen von euch, und ich genauso wie ihr mich fühlt. Und ich, ich denke, das ist unsere Stärke. Und wir sind einfach deswegen nicht zu schlagen. Das, mhm. ja, und, und ich glaube, aus dieser Eigenschaft ist die, die uns über die ganze Jahre auch ähm, erfolgreich macht dass wir wirklich alle anderen Unternehmen überlebt haben, weil wir sind nichts Besonderes oder so, oder waren früher nichts Besonderes. Wir, wir hatten nicht mal ein Produkt und, und, jetzt, und, und jetzt sind wir einer der Besten, vielleicht sogar die Besten in Europa zumindest. Und ich, ich, ich spüre, dass wir jeden Tag stärker werden, ja, mit jedem solchen Kaffeetalk, mit solchen Lächeln, die ihr habt, ja, mit dieser Begeisterung. Wir hatten einfach jeden Tag größer, stärker und immer mehr Menschen sagen Danke. Und dieses Danke geht ins Universum und kommt als Zehnfaches Bitteschön zurück. Ja, also das ist, das ist einfach Wahnsinn. Ja. Und also das, ist, das sind die emotionalsten Momente und dafür danke ich euch. Ich habe gerade auch ein, Ich habe Gänsehaut bis an den Zehenspitzen. Danke dafür, Alex. Und äh, ja. für unsere drei Musketiere. Malta ist jetzt auch an Bord. Ja, alles klar. Alex, Vielen, vielen Dank für diesen Einblick, den du uns nochmal gegeben hast und natürlich, es war mir klar, wenn ich dich nach dem emotionalsten Moment frage, dann gibt es ganz, ganz viele, weil es ist einfach logisch. Also wer sich ein bisschen mit Alex beschäftigt hat, der äh, hat ungefähr eine Idee, dass es da nicht einen gibt, sondern wahrscheinlich Tausende. Und äh, der Gerhard hat jetzt, glaube ich, gerade in den Chat auch geschrieben, Genau dafür lieben wir dich alle, Alex und alle Menschen, die heute im Coffee Talk sind und alle anderen auf der ganzen Welt, die in Platincoin sind. Wir lieben dich, Alex, und wir glauben zu 100 Prozent an deine Vision, an deine Idee, denn du hast unser aller Leben verändert. Du musst mal, mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viele Menschen in Platincoin sind und wie viele täglich dazukommen. Das ist unfassbar, diese Idee, die du in die Welt mit uns trägst, die Idee, die du gehabt hast. Also ich kann nur sagen, mein Leben hast du komplett verändert, und äh, ich bin jetzt auch nicht so der emotionalste Mensch, wie man sagt, aber äh, immer, wenn ich mit dir zu tun habe, wenn ich dich sehe, wenn ich dich höre, wenn ich an platin -Coin -Coin denke, dann habe ich Gänsehaut pur. Und das ist das, wofür ich brenne und äh, ich gebe okay. alles, dass das weitergeht. Die Reise beginnt ja erst. Ganz also, genau. Wer, wer denkt, äh, wir haben uns da jetzt, weiß ich nicht, wir sind in der Pause oder in der Schleife oder sonst was? Nein. Man muss sich auf große Dinge auch richtig vorbereiten und wir haben nicht irgendeinen äh, Kaffeestand um die Ecke eröffnet. Wir haben ein Weltunternehmen, eine Weltplattform, die von, von einem Schlag ist, wie Facebook, wie Apple, ja. wie Bitcoin selbst. Man muss sich erstmal vorstellen, in welchen, in welchen Kampf uns, wir uns da eigentlich verwickelt haben. Also, okay, ich bin wieder in männlichen Ausdrücken. Also in in, in äh, sorry, ja, wir sind äh, wir sind halt äh, so gestrickt, wie wir sind. Und ähm, das, wenn man, das ist das ist auch kein Spiel. Das ist ja wirklich ernst alles. Wir haben wir haben zu tun mit Banken, mit mit Regulatoren, mit, mit permanenten Compliance, mit mit mit Rechtsprechungen von über 100 Ländern. Wir haben mit Hatern zu tun. Wir haben mit schwierigsten Technologien zu tun, die, die die Menschen noch nie gesehen haben. Wir erfinden Dinge, die, die also wenn, wenn ich bin mir sicher, wenn Steve Jobs mal reingesehen hätte, was wir da machen, da würde er einige Sachen äh, an, an seinem iPhone mal verändern. Ja, und der, also das, ist, das ist einfach der Wahnsinn. Ja, und das Wichtigste ist nicht die Technologie, es ist auch nicht Platincoin selbst, das, ist, das sind die Menschen. Und äh, ich weiß genau, meine, ich, ich habe mich oft gefragt, warum mache ich das alles? Warum kann ich nicht aufhören? Warum kann ich äh, nicht stoppen? Warum brenne ich immer wieder? Ganz einfach, also diese Mission, die ich in mir selber spüre, ich will einfach Millionen Menschen helfen, dass sie nicht nur ihr Leben verbessern, sondern, dass sie sich mehr leisten können, dass sie aus diesem Rat rauskommen, dass sie, dass sie sich befreien. Dieses Befreiungsgefühl hatte ich. Ich, hatte ich, ich hatte dieses Gefühl niemals vergessen, wo ich komplett schuldenfrei war. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal mitgemacht hat, also ich, bei euch sicherlich viele, wenn man einfach dasteht oder da sitzt und spürt, hast keinen einzigen Cent Schulden mehr. Das ist, das ist ein Gefühl. Und, und ab, ab da beginnt eigentlich die Reise, ja, dass, dass, du, dass du die Menschen mitnimmst auf die Reise. Und, und wie gesagt, ich will einfach, ich, ich weiß, was mein emotionalster Moment sein wird, wahrscheinlich, wenn wir, mal, wenn wir meine magische Zahl mal gesehen haben, wenigstens einmal. Warum will ich das sehen? Millionen Menschen werden sich das plötzlich vorstellen können. Und sobald Millionen Menschen sich etwas vorstellen können, beginnt dieses etwas sich zu realisieren. <lacht> genau, genau. Und, und, und, und, und, und, und, und, und dieses, und ich weiß, ich weiß, dass diese Energie, die wir ich, ich, ich, ich, ich stelle mir einfach vor, wenn wir in schwierigen Zeiten so viel Energie aufbringen, wenn wir in die richtig, richtig harten Zeiten so viel positive Energie aufbringen, so viel Emotion, so viel, ja, so viel Auswirkung in die Welt, was wird passieren? Wie wird sie sich potenzieren, duplizieren, wenn das wirklich coole Zeiten für uns eingebrochen hat? wenn wir wirklich über diese Schwelle mal gegangen sind, wenn wir das erreicht haben. Welches Echo wird in der Welt plötzlich geben über uns, wenn das, was wir noch jetzt als imaginär betrachten, vielleicht, die ich mit diesem Wort Pilotenprojekte benenne, wenn das da ist. Und wenn, wenn, wenn nicht jetzt Tausend oder Zehntausende Millionen Menschen sagen, danke. Was wird das bewirken? Mhm. Da kann niemand mit uns mithalten. Kein Bitcoin, kein Ethereum, nichts. Und das, das, das, das ist mein Traum. Ja, das ist meine Vision. Mhm. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Du hast ein äh, schönes Stichwort gesagt, Weltunternehmen. Das wissen wir ja. Ein sehr, sehr großes Unternehmen. Und deswegen würde ich gerne mich jetzt von dir kurz verabschieden aus nach Moskau. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Alex, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würd, es wäre schön, wenn du noch ein bisschen bei uns bleibst, denn wir wollen jetzt weiterfliegen. Ich ähm, bin bis zum Punkt mit euch. Also, das mich, ist schön. Ich, ich habe euch gesagt, in jedem Webinar, mich werdet ihr nicht los. Danke, <lacht> danke Alex. Du das das uns auch <lacht> nicht. <lacht> bis wir bei 1000 sind, dann könnt ihr entscheiden. Nee. Vielen Dank. Okay. Wir lassen dich dann? auch dann nicht gehen. Nein. Dann fliegen wir jetzt mal weiter Richtung Malta. Hallo Malta. Hallo Malta. Wer ist denn da? Ist Malta schon da oder noch nicht? Die Nina, die Nina ist Co-Host, sie hat aber scheinbar kein Mikrofon. Okay. In Malta also ich kann maximal winken. Virginia, bist du da? Nina, bist du da? Also Nina ist drin, Virginia muss ich mal gucken, warte. Virginia ist auch da. Gerhard, äh, warte, Aufhebung. Danke. Virginia, du kannst reden, wenn du willst. Hört ihr mich? Hallo! hallo. Ja, hallo, hallo, hallo, ihr zwei! Guten Morgen! Und weiter! Bonjour, bonjour! Bonjour, bonjour! Ähm, wir begrüßen euch heute aus dem Papetower. Tower. Ja, genau. Aus Malta. Wir sind im 84. Stockwerk. Oh mein Gott. Voller Energie, oh, Virginia, wie ja, immer. Ja, genau. Ja. Also, wir gehen nicht rückwärts heute. Ja, ja. Wir gehen nie rückwärts. Wir gehen immer nach vorne. Wir gehen immer nach vorne. Ja. Ähm, Mädels, ihr habt das toll organisiert, das ist eine geniale Idee gewesen, uns heute mal alle ähm, ja, zusammenzubringen. Wir gehen jetzt mal äh, in den 82. Stock, da ist unser Office. Ja, cool, danke. <lacht> nee, warte mal. <lacht> Verlauft euch mal nicht. 84 minus 2 sind 82. Ja, genau, also... Ähm, also erstmal. Okay, also, nicht so schnell. Nicht so schnell, wir müssen langsamer laufen. Das sind hier unsere Nachbarn, auch aus Deutschland. Ja, <lacht> <lacht> <lacht> ähm, ihr habt das toll organisiert, war ganz aufgeregt. Ich konnte auch nicht schlafen, dass es heute passiert. Die Idee von euch. Einfach genial. Danke, so, danke. Ah. hier sind wir. Die Räumlichkeiten kennen wir doch. Ja. Yeah. süßen. Also ihr haltet ja die Stange, ne? der Elias ist ja gerade wieder extrem busy unterwegs für uns alle. Huch, jetzt, ist mir das jetzt sehen wir euch nicht mehr. Yes. Der Elias ist ja wieder unterwegs. ne? Ja, der ist, ähm, der ist tatsächlich unterwegs. Und, und arbeitet ähm, ganz fleißig für uns alle. Genau, ähm, der arbeitet und wir halten hier die Stellung. Ja, erzähl doch mal ähm, kurz, ähm, das würde uns natürlich interessieren, wie sieht denn so ein klassischer Tag aus von euch beiden? Nina, erzähl mal. <lacht> ein klassischer Tag. Ja. Mit Elias immer turbulent. Turbulent. absolut. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, immer amüsant und jeden Tag was Neues, deswegen sind wir auch hier. Und wir sind echt, echt überglücklich, glaube ich, für uns beide, Absolut. kann ich sprechen, Absolut. dass wir den Weg gefunden haben. Sehr schön. Ja. ja. Also wir, wir, wir fangen eigentlich immer an. Da kommen schon zwei neue äh, Mitarbeiter. Einen Moment. Hello. Herr Eich, You are live in the coffee talk. Hello, good morning. Hello. Hello. Good morning. Nice to meet you. Nice to meet you. Cool. Ja, wir wachsen hier. Ich glaube, wir müssen demnächst auch ein größeres Büro haben. <lacht> okay, Elias, hört zu. Elias, wird ein größeres Büro gewünscht. <lacht> nee, also nach dem Coffee Talk geht es hier bei uns äh, ähm, los, dass wir dann auch wirklich den Tag besprechen. Wir haben Meetings, ja. Ihr wisst, dass Elias ja auch ähm, immer in den Calls in Indien dabei ist. Dann übersetzen wir, sind dabei. Dann... Ähm, machen wir natürlich unsere eigenen Partner, äh, dass wir die betreuen. Ja. Und ähm, wir haben natürlich auch noch kleine andere Projekte und ähm, ja, kommt alles hier zusammen. Und wir wachsen hier und das heißt zum Beispiel Megan ist ab heute hier im Büro. Und äh, unterstützt ja, euch da tatkräftig Genau, genau. Und ich möchte nochmal allen sagen, ähm, man kann von überall aus diesen Job machen. Und das ist das Schöne einfach. Ich sehe selber, ich habe euch das ja gestern schon erzählt, dass man von der kleinen Insel aus jetzt bei uns einfach weltweit Leute on board holen kann. Und äh, das zeigt einfach, dass, dass die Technologie, das Produkt und die Art, wie wir das promoten, mit sehr viel Menschlichkeit und sehr viel Erklärung und so weiter, also ist ja auch jeder mit Herzblut dabei, dass das echt ähm, der Wahnsinn ist. Weiß auch gar nicht, wie man das anders beschreiben soll. Das heißt, ihr habt auch nicht nur in Malta euer Team, sondern ihr habt auch, wie man so schön sagt, im Übersee eure Teams. Mögt ihr kurz sagen, wo ihr Teams habt? Genau, also Tanja, du weißt ja Bescheid. Wir haben ja ein Afrika-Team schon. Weiß Bescheid, ja. Genau, da freue ich mich gerade sehr immer, dass wir da sehr eng zusammenarbeiten ähm, Botswana, Ghana, Togo, glaube ich, war es bis jetzt. Ne? Mhm. Ähm, ich habe äh, bei mir im Team äh, Südafrikaner, die äh, aber hier auf Malta sind. Ähm, ich habe Nepalesen, aber auch in, der, in Indien. Um Deutsche... Ähm, Kroaten. Kroaten. <lacht> äh, Und Nina, Nina, Nina ist Teams. ja... Nina, wo Nina Teams hat. Ich bin jetzt wirklich neu dabei. Also ich muss ehrlich sagen, erste zwei Monate habe ich nichts verstanden. Ich habe die Heike kennengelernt und die Heike weiß ganz genau, wie ich gedickt habe. Ich bin ein Mensch, ich möchte alles wissen und erfahren, wie das geht und was das ist. und Natürlich, aber dann hat mir die Heike das richtig gut und mal schön erklärt. Weißt du, wie das Handy telefonieren geht und weißt du, wie das funktioniert? Und fragst du doch auch nicht. Und dann war so, ich habe zwei Monate gebraucht, bis ich irgendwann einmal mitten in der Nacht aufgestanden bin und habe mir gedacht, wow, was für eine coole Idee. Hey, ich habe es verstanden. Und erst dann, wirklich, und erst dann habe ich dann äh, wirklich angefangen zu arbeiten. Aber ich bin eigentlich eher an der Seite von Elias und schaue, dass ich ihn da unterstütze. Und ähm, natürlich, äh, man sagt ja nicht der, der schnell anfängt, hat auch das Ziel erreicht, sondern man kann es auch langsamer angehen. Und ich glaube, ich bin am richtigen Weg. Das glaube ich auch, auf jeden Fall. Ich denke mal, du sprichst vielen Menschen hier aus der Seele, dass du es am Anfang gar nicht verstanden hast. Ich glaube, das geht, würde ich jetzt mal so pauschal sagen wollen, den meisten von uns so. Und dieses Beispiel mit dem Handy ist ja perfekt, weil wer versteht, wie das hier funktioniert? Keiner ich glaube ich so. Niemand, Niemand, Niemand. Mit dieses Ding das tut, was wir wollen. Ne? So und ist es. Mit unserem Produkt auch. also so ist es. Aber das ist ja das äh, bei uns Menschen. Wenn was Neues kommt, dann sind wir gleich so oh, was? Ja. Was ist das? Ne? Äh, wie funktioniert das? Wir wollen immer ein bisschen äh, klüger sein wie die anderen. und äh, Es ist in uns drinnen, aber wir müssen schon den Scheitern ein bisschen umstellen und sagen, okay. Äh, Offen, offener sein, offen für Sachen, die man nicht kennt. Und das ja. ist ja das, schau mal, wir haben das Internet bekommen, wir haben das Telefon. Ich, Telefone früher waren ja so, ne? Mhm. Aber jetzt. Genau, so ein kleines deswegen, deswegen, ich habe mich da selbst erwischt, dass ich da viel noch zu lernen habe und einfach diese, diesen Knopf drücken muss. Mensch, Nina, was soll das? Aber Kürzen lernen, Nina, das ist doch perfekt, oder? Ja, ich habe. Wir wollen ja uns weiterentwickeln und Füllest mit dem. Ist, Programm, ich lerne jeden, jeden Tag, das jeden Tag. Und ich bin auch ganz anders jetzt beim Reden und alles. Ich verstehe jetzt alles. Wirklich mitten in der Nacht bin ich aufgestanden und habe mir gedacht, okay, hey das ist doch eine <lacht> coole Idee. Alex, super. <lacht> Alex super. Also ich habe mir gedacht, wow, Ey, das ist eine Revolution, wirklich jetzt. Ich ja. habe das mitten in der Nacht bin ich aufgestanden und habe mir gedacht, wow. Wow, wie cool. Bitcoin hat ja eine Riesenmaschinen dafür, ja? Wir mhm. haben ein Handy. Ja. Also es ist... Und, und, und was kann man ab... Ja? ja? Wenn man es einmal verstanden hat, dann ist es gar nicht so ein Hexenwerk, ne? Ja. Also okay. die Technik dahinter ist natürlich Wahnsinn, und ne? ganz klar. Aber Wo auf diese Idee zu kommen, das ist schon... Genial. Absolut genial, Alex. Absolut. Ja. Und, ja. und, schön. und das, für, das Schöne ist ja bei... Oh, Sorry. Weil, weil ihr das Beispiel Bitcoin gebracht habt. Bitcoin, man muss auch vielleicht zu Bitcoin etwas verstehen. Diese Maschinen, die, die laufen, um Bitcoins zu produzieren, sie müssen ja bezahlt werden. Mhm. Das heißt, die Leute werden dazu gezwungen, Bitcoins zu verkaufen, damit sie die bezahlen. Mhm. Und deswegen sind so, so viele Miner, auch nicht reich geworden. Warum? Weil sie ja laufenden Kosten hatten, um, um das zu, zu... Natürlich hatten sie ihre Marge, ihren Gewinn und so weiter, äh, die, die richtig äh, Geld gemacht haben. Das sind dann die, die diese Mining-Farmen gemacht haben, aber da sind auch viele pleite gegangen, weil die Dinge mussten, muss man kühlen, man muss sie bewachen, weil die Festplatten physisch entwendet werden können und da, da sind ja die ganzen Bitcoins drauf, ja, und die Farmen stehen irgendwo in China oder, oder keine Ahnung, wo. also nicht in ganz sicheren Ländern und, und, und der Unterschied von uns, unsere Maschine zwingt euch nichts zu verkaufen. Okay. Es zwingt euch nicht in umgekehrt, ihr sagt, lass es drin. Deine Basis, deine, deine, deine, Basis deine, deine Grundlage musst du auf jeden Fall äh, behalten. Bitcoin sagt, wenn du Mining machen willst, musst verkaufen, verkaufen, verkaufen, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und wie unsere Technologie sagt, behalte es. Behalte es, verkaufe den Profit. Behalte es, weil das Handy zu betreiben, kostet nichts, eine Aufladung. Ja? <lacht> Was kostet Strom bei euch in, in der Steckdose? Ja, also im Vergleich zum Kühlschrank oder so, ist ein ja. Handy nichts Und der ja, Kühlschrank ja ohne aus, aus, aus, auszuschalten. Und das ist der Unterschied, weil das System von anderen Kryptowährungen ist so aufgebaut, dass du sehr clever und sehr, eine sehr gute Strategie brauchst und, eine, und sehr gute Tools, damit du überhaupt an Geld kommst und du musst eine maschine sein im, im ausdauer in aushalte du musst du musst kühlen kopf immer haben äh, äh, adrenalin muss für dich ein fremdwort sein adrenalin was was eigentlich automatisch bei unserem körper entsteht ja? nur dann hast du überhaupt eine chance und dann musst du resistent sein gegen alle negative news wer wer ist denn äh, überhaupt von den menschen auf, auf für sowas bereit, also wer, wer, wer hat solche Eigenschaften, nicht mal ich habe die, diese Eigenschaften, nicht alle. Da muss man sich antrainieren und unser, unsere Technologie sagt, gibt jedem einfach eine Möglichkeit, auf all diese Herausforderungen zu verzichten. Lade dir zwei Apps rein, lade deine Farm, klar, du hast auch Kosten, aber so eine Miningmaschine kostet 10.000 Euro, aufwärts. Ja, unter 10.000 Euro brauchst du überhaupt damit nicht anfangen. Ja, Oder ein Knotenpunkt von Dash kostet 250.000 Dollar. Willst du passives Einkommen, 5% pro Jahr? Hier 250.000, bitte. Ja, das, ist, das ist heftig. Und unsere Technologie ist einfach, hey, für solche Menschen, die mitten in der Nacht aufwachen und sagen, ist was für mich? Kann ich mal, ich kann ausprobieren. <lacht> Ja, dafür ist es gemacht. Und sehr, sehr, sehr viele Menschen wachen wirklich mitten in der Nacht auf und sagen, hey, ich will mein Leben verändern. Womit fange ich an? Du hast okay. doch alles zu. Ja, liegt auf deinem Nachttisch hier. Einfach. So ist es. Bei vielen liegt es unter dem Kissen. Ja? Die, viele schlafen damit. Warum denn? Jetzt wissen wir warum. <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber davor um was zu tun, um E-Mails zu lesen, um, um Leute anzurufen, die sowieso einem wirklich meistens auf den Geist gehen. Ja? Oder sonst was. Ja? Also jetzt, jetzt haben wir einen Grund dafür, das Handy nicht aus der Hand zu lassen. Und Leute schauen 300 mal pro Tag ins, ins Telefon, um was zu tun. Um was zu tun, um E-Mails abzuchecken, Nachrichten und so weiter. Ich bin, ich bin dafür, wenn man ins Handy 300 Mal am Tag geguckt, um die Balance äh, äh, abzufragen. Das, das, ist ein, das ist ein Grund, reinzuschauen und die, und, die Leute, und die Leute suchen nach Balance im Leben. Es gibt nur eine einzige Balance und das ist die auf, auf, auf unserem Konto. Eine ganz andere Balance gibt es nicht im Leben. Ja? Oder heißt das ja Bilanz ja? oder wie ist das auf Deutsch, ich, ich vergesse schon alle Worte hier. Ja, also Balance auf auf auf, auf, auf, auf, auf Englisch. Gleichgewicht. Heißt im Deutsch genauso. Gleichgewicht. Balance ist Balance. Balance. Das heißt, Balance. Das heißt Balance ja. und für manche Leute schwer, dann die, das Gleichgewicht zu halten auf dem Konto. Ja. <lacht> nee, also es ist nee, nee, also äh, Balance, äh, vielleicht vermische ich das mit dem russischen, mit der russischen Bedeutung Balance. Das ist die, das Gleichgewicht, ja, aber andererseits der Kontostand. Mhm. Kontostand auf deinem Konto. Konto. Die, ja, das heißt auch Balance. Und also, äh, ich weiß nicht, auf Deutsch, gibt es sowas? Gleichgewicht? Das sind, Ausgeglichen? Nee, nee nein, Ausgeglichen. Äh, einfach am der, am der, am die Frankfurt. Bilanz. Die Bilanz. Bilanz. Bilanz. Bilanz. Bilanz. Ach, die genau, Bilanz. Also, äh, in russischem, im russischen Balance und Bilanz ist das gleiche Wort. Hey, mhm. ja. Elias ist auch da. Hallo. Yeah. Hallo. Hey. Hallo. Hey. Ich, grüße, ich grüße euch in aller Welt. Ja, ich habe, äh, leider äh, bin ich jetzt gerade hier ein bisschen mehr oder weniger auf der Durchreise. Ich bin ja auf Madeira. Wir haben heute einen ganz, ganz wichtigen Tag, ganz wichtigen Termin. Und da sind wir von der äh, oberen Seite der Insel auf dem Weg zur unteren und jetzt habe ich mich mal so ein bisschen mit dem äh, anderen Handy äh, hier mal kurz hier äh, weggeschlichen, um wenigstens kurz zu euch zu sprechen, um euch zu danken für diesen fantastischen Kaffeetalk talk und natürlich will ich euch auch danken für die kaffee der letzten Tage. Äh, ihr macht äh, eine Vertretung, die wahrscheinlich besser ist als das Original, aber genau das ist es ja, ihr seid super motiviert und so muss das auch. Denn ich bin absolut der Meinung, dass wir jetzt vor einer, vor einer Evolution stehen und diese Evolution wird durch ganz, ganz viele Ideen begleitend zu unserer Telegram-Bot-Strategie wird diese Vision natürlich noch angeheizt, weil die Idee, die daraus entstanden ist, versucht natürlich jeder für sich nochmal zu optimieren und da seid gespannt. Da werden uns Dinge gelingen, die wahrscheinlich viele überhaupt so weit noch nicht gedacht haben. Und das ist das, was natürlich immer so einen Vertrieb nach vorne bringt, wenn man versucht, nicht das Geschäft neu zu erfinden, aber wenn man versucht, das Geschäft permanent zu weiterzuentwickeln. Und darum, darum geht es mir auch. Und äh, ich sage euch, äh, ich bin für die nächsten Monate sowas von bullisch, um das mal mit diesem, mit diesem Wort äh, auszudrücken. Äh, es, es wird Wahnsinn. Ja, und ich glaube, äh, sich vorstellen zu können, nicht nur äh, 10.000 oder 100.000 äh, Menschen in seiner Downline zu haben, sondern sich vorstellen zu können, dass das auch mal Millionen sein können, das ist sozusagen der nächste Quantensprung und wenn einer es einmal gemacht hat, dann gibt es immer einen, der es einmal ein zweites Mal macht und so ist das und wenn du irgendwann die 100 geknackt hast, dann kannst du dir die 1000 vorstellen und wenn du die 1000 hast, dann kannst du dir die 10.000 vorstellen und so geht das immer weiter. Denn durch die Globalisierung sind wir nun mal weltweit alle vernetzt und wir können alle erreichen in jedem Land der Erde. Und diese Vision gab es, als ich angefangen habe mit Strukturvertrieb, wie sich das damals noch nannte, diese Vision gab es nicht. Die, die eine nächste Stadt erreicht haben, das waren die Globalisten. Die, die ein nächstes Land äh, angegriffen haben, waren die Globalisten. Aber wir haben heute alles vor uns, alles auf unseren Geräten, und wir werden aber jetzt beweisen, dass es auch praktisch geht und nicht nur in der Fantasie. Und dazu sind wir angetreten und darum sage ich, the time is now. Yay! Yeah. Also, oh, du hast alles Danke, gut Elias. Euch, ja. Ja, Elias. Tschüss. Danke, tschüss. Sehr, sehr ja, tschau. Ja, ihr Lieben, ihr hört es. Ähm, also <lacht> unsere Reise. Also jetzt muss man auch sagen, Elias, wir haben die Latte jetzt ganz hoch gelegt. Ne? <lacht> ja, ja, das hat er, glaube ich, verstanden. <lacht> <lacht> Ähm, ja, also wie gesagt, wir haben, sind ja angetreten heute im Coffee Talk, um eine kleine Platincoin Weltreise zu machen. Und es kommen immer mehr Länder dazu. Wir hatten ja gar nicht damit gerechnet, dass Madeira sich auch noch dazu schaltet. Das ist also perfekt, wunderbar angekündigt. Von Heike waren ja die fünf Länder, ähm, die werden wir heute auf jeden Fall toppen. Äh, wir sind sehr froh darüber, weil wir haben ja ein bisschen äh, laut getrommelt gestern. Wir haben einige haben es von euch gesehen. Auf Facebook haben wir ein Live gemacht und so weiter. Und wir haben es uns gestern auch nochmal angeguckt und haben gedacht, oh Gott, wir haben so hoch laut getrommelt. Hoffentlich können wir unseren Trommelwirbel auch halten, aber ich bin davon überzeugt, dass euch das gefällt, was wir machen. Und diesen kleinen Trip, den wir mit euch unternehmen, um auch alle mitzunehmen. Wir können ja gerade nicht reisen, also reisen wir hier im Coffee Talk gemeinsam in diesem riesen Riesenflugzeug Platincoin. Und ich kann euch sagen, mir macht es total viel Spaß und es ist super spannend und super toll, alle die Menschen hier äh, zu erleben, voller Freude, voller Enthusiasmus, voller Energie. Das ist ja das, was uns alle antreibt, das Ding so nach vorne zu bringen, dass es äh, eigentlich niemanden mehr geben wird auf der Welt der nicht vom Platincoin gehört hat und nicht vom Platincoin begeistert ist. Also das kann ja gar nicht anders. Also insofern äh, richtig cool, äh, mit euch hier zu fliegen. Das macht richtig Bock und richtig Spaß. Ich würde noch mal ganz kurz, äh, ganz kurz nach Malta schalten wollen. Ähm, Virginia hat es ja kurz angedeutet. Wir haben äh, Afrika, äh, da fangen wir jetzt gerade so an, äh, ein bisschen was zu machen. Und äh, wir wollen auf jeden Fall, wenn die politische Lage so ein bisschen entspannt, ähm, haben wir was vor, äh, Jackie, Virginia und ich, ich denke, Michaela wird äh, sicherlich auch mitmachen, ähm, wie ich sie so kenne. <lacht> <lacht> Virginia, vielleicht cool. magst du ganz kurz erzählen, was so unser Plan ist, sobald sich alles ein bisschen entspannt hat, äh, hoffentlich in 2021, wie unsere Weltreise sozusagen weitergehen wird. Ja, also ich sehe, also gerade die äh, Afrikaner, die bei uns im Team sind, das sind, smarte Menschen, die sich gerne selber nochmal fordern möchten und da mit Platincoin eigentlich eine Möglichkeit finden, aus ihrer Zone, wo sie sich vielleicht auch befinden, in teils Armut oder weiß nicht, also in einem dass sie sich dann noch mal rausbewegen können und also die ähm, jungs die bei mir im team sind die sind auch noch recht jung also die sind auch noch die generation die ein smartphone hat und sagt ja geil noch besser geht's gar nicht ähm, aber ich glaube ihr drei musketiere und ich und auch wahrscheinlich der elias wir müssen in das land reisen ähm, Unsere Planung war ja, eine Roadshow zu machen, wenigstens in drei, vier großen Städten vor Ort zu sein. Das ist natürlich auch ähm, wichtig für unsere Teammembers, die ja dort sind. Und dass wir dann dort auch live einfach mit den Menschen zusammen äh, die Produkte vorstellen, uns auch persönlich vorstellen. Und wenn man da einmal den Grundstein gelegt hat, glaube ich, ähm, haben unsere Teammembers das ja einfach auch mal gesehen, wie wir das machen und duplizieren das dann einfach. Ganz genau. Und die freuen sich schon riesig. Also wir haben es schon angekündigt bei unseren afrikanischen Freunden und Partnern letztendlich auch. Wir sind ja auch schon eingeschrieben. Ähm, die freuen sich sehr, dass wir kommen aus äh, Germany und Malta. <lacht> Weil die natürlich, äh, das ist natürlich was ganz Besonderes für die Menschen dort vor Ort, ne? die also wirklich auch in äh, tatsächlich Armut leben und erkannt haben, dass Platincoin eine Riesenchance ist, äh, ihr Land und ihre Landsleute, ihre Familien äh, da einfach zu supporten und denen eine ganz andere Zukunft bieten zu können. Also insofern, das ist unser Plan. Wir werden eine Roadshow machen in Afrika, sobald es möglich ist. Und man ist es dann noch ein bisschen kritisch und auch teils sogar gefährlich. Also äh, unsere Partner haben gesagt: Kommt bitte noch nicht, wir haben Angst um euch. Und äh, da sind wir also dran. Das ist unser nächstes großes Projekt da, äh, dass wir also, äh, wenn wir das mal wieder machen, so eine Weltreise gemeinsam hier, dass wir dann auch in Afrika landen können. Leider ist das heute nicht möglich. Aber Virginia hat organisiert, äh, dass wir jetzt also weiterfliegen nach Indien. Ja? Nee, also ich habe jetzt nee, mal gesagt... du leider nicht äh, da. Okay. Leider noch nicht da, aber das okay. kann sein, weil die ja einfach auch auf einer, also gerade der Summit, der ist ja viel im Land selber unterwegs, der ist immer ja. zwischen Flieger-Auto-Event, Fliegerauto, event, Flieger, Auto, event. Okay. Ich habe ihm das gestern mitgeteilt, er hat gesagt, er probiert es, ähm, sieht aus, okay. als, ich gucke gerade mal auf der Teilnehmerliste, der nee, ist wir nicht da. Wir suchen, wir suchen die ganze Zeit, ne, er ist nicht da und ich Mexiko haben wir auch nichts mehr gehört, ne? Nee, okay. Also, Indien und Mexiko machen wir beim nächsten Mal. Vielleicht machen wir den Auf jeden Fall. Da müssen wir die Leute Ganz besser darauf vorbereiten. Aber ihr seht ja, dass es funktioniert. Und War beim zu mal spontan. Machen. Ja, aber es hat funktioniert. Neuer ah, Rekord. 362 Fall. Leute in der Spitze. Danke dafür. Also, ihr seht, dass es geht. Man kann diesen Raum ja auch sprengen und wir können den vergrößern. Versprochen. Vielen Dank auch an die Technik jetzt mal an der Stelle. Ne? Also, es ist super. Ihr habt gerade erzählt, ihr guckt die ganze Zeit, wer ist on und so. Also, vielen, vielen Dank, Jürgen, Gerhard. Das ist mega. Wir waren jetzt ja auch so im Austausch die ganzen Tage vorher schon. Das ist ein Wahnsinns, eine Wahnsinnsaufgabe, die die beiden da auch wuppen, das Ganze technisch so zu supporten, dass das hier so wunderbar funktioniert. Also wirklich mili grazie, ja. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ihr seid die Besten. Ähm, genau, also fliegen wir jetzt nicht nach Indien. Wir fliegen mal kurz drüber. Äh, Mexiko überfliegen wir auch. Wir werden das nächste Mal dort landen. Und äh, ich weiß gar nicht, wo jetzt unser nächster Standort ist, bei dem wir landen sollen. eigentlich. Ähm, okay, wir sind also einmal um den äquator <lacht> Wir landen also jetzt gleich wieder in äh, Berlin. Alex, Aufstieg, ich, ich gebe euch ein paar Hinweise. Ihr seid jetzt in Berlin. Mhm. Und wie lange seid ihr da? Na, wir werden heute wieder zurückreisen, denke ich mal. Aber wir sind spontan. Spontan. Ich würde euch einfach empfehlen, geht mal, nehmt euch euren Telegram, mach mal, mal auf, mach mal auf, Telegram. Leute in der Nähe finden. Jawohl. Das heißt, eigentlich muss jeder von euch, also jeder, der uns heute zuschaut, die ganze Zeit einfach, egal wo du bist, egal wo du bist, Einfach Leute in der Nähe suchen. Genau. Ja. Und die Sache ist die, man darf sie nicht anschreiben. Ja, das heißt, man, man, man soll sie einfach nur suchen, drauf ja, drauf klicken, in den Chat mit diesem Menschen gehen mhm. Chat, und auf den Button Add Contacts klicken. Ah, okay. Bevor man, mhm. bevor man zum Jäger wird, wird man zum Sammler. Ja, also das ist erstmal, wir sammeln die Kontakte. Wir sammeln, wir sammeln, wir sammeln, wir sammeln. Notiert das immer, weiß ich nicht, Dimitri Moskau, Nina Berlin, keine Ahnung, Judith ja? und, und so weiter. Und, ähm, und das ist das Coole, wenn man zum Beispiel in Plätze geht, wo Sehenswürdigkeiten sind, da erwischt man plötzlich Menschen aus der ganzen Welt. Wenn man jetzt zum Brandenburger Tor fährt oder zum, zum, zum, zum, zum, zum Reichstag, sind da Touristen ohne Ende. Mhm. Also überall. Wenn man ein paar hundert mitnimmt, und man nimmt auf jeden Fall ein paar hundert mit, <lacht> ja, jedes Mal und je, alle hundert Meter sind, sind ganz andere hundert Menschen. Ja, also. Ja, wenn du, wenn Taxi nehmen, von einer Stadt Ecke in die andere fahren und immer wieder das abzufragen und die ihr noch nicht hinzugefügt habt. Einfach hinzufügen, hinzufügen auf jedem Bahnhof, auf jedem Flughafen äh, unterwegs, wo der, wo der Bahnhof stehen bleibt, äh, wo, der, wo die Bahn stehen bleibt. Bahnhof stehen bleibt. so ja Also ihr, ihr, ihr fahrt mit dem Auto durch, wie viele Kilometer äh, seid ihr gefahren? 2, 300 ja, ja alle, alle Alle 50 Kilometer mal ein bisschen in die Ecke fahren. Wir so haben das gestern Abend im Hotelzimmer mal ausprobiert ja. und da waren knapp 100 Leute. Also einfach mal so, die wir natürlich nicht kannten. Und, äh, man, muss, man darf sie nicht anschreiben, sonst werden, werden, werden ja, eure Accounts blockiert. Mhm. Ja, das heißt, nur unsere Strategie funktioniert alles andere. Ja. Alles andere. Und der Bot ist ja äh, jetzt fertig. Ich denke, dass wir ab morgen, Jürgen, du, du, du musst mir dann auch äh, Bescheid geben, wann wollen wir das abschließende Training haben? Und dann legen wir los. Ja, das ja, du, heißt, äh, du sagst, wenn der Bot fertig ist und wir machen sofort Bambule und machen den Raum voll. Also heute, ich, ich, ich mache heute. Sagen wir so, in der Zwischenzeit haben wir einen neuen, stärkeren Wort geschrieben, der wirklich viele, viele, viele Menschen aushält. Und ähm, jetzt ja, lasst uns diese Woche, Mitte, Ende dieser Woche planen, sodass wir, so wir wirklich den, den, also die, die abschließende Trainingsrunde machen. Und mein Plan ist einfach, dass wir bis, bis Juni, Mindestens fünf Millionen deutschsprachige Menschen erreicht haben. Wow. Das ist nicht unrealistisch. Nee, das ist nicht Absolut unrealistisch. nicht. Also, wir haben unsere Reisen schon geplant. Wir drei Musketiere, wir sind ja eigentlich vier. Wir werden auf jeden Fall, wir haben schon ein paar Städtchen ausgesucht bei uns im näheren Umkreis und da werden wir hinreisen und dann genau das tun, Alex, was du gerade erzählt hast. Die Leute sozusagen. Also, eigentlich, ja. eigentlich müsste man. Wenn, wenn nicht Corona wäre, müsste man einfach in dem Office da bleiben, wo ihr jetzt seid. Das ist ein Sony Center. Das, das sind ja das sind eine Million Menschen pro Tag. Okay, vielleicht ist eine Million, aber ein paar hunderttausend. Also das, ist ja, das ist ja, wer schon mal wirklich im, mittendrin war, das ist ja, ja da, werden, da werden Premieren gedreht von, von Blockbustern. Das ist, ja, also es ist ja heftig. Ähm, internationale Gäste, äh, immer wieder Veranstaltungen, äh, und, ähm, um, um diese Location sind ja Hotels drumherum. Ja. Jedes, jedes Hotel, jeder Kon Kongress schaut einfach, wie viele, wie viele Sachen normalerweise in Berlin stattfinden. Startups, Meeting, äh, Investoren-Meeting, Venture-Capitals. Man geht einfach, man sucht sich Adressen aus, von wirklich ich gebe euch jetzt Live Hacks ohne Ende von den von den von den Unternehmensvereinern Verbänden die haben ja alle irgendwo ein Office mhm. man geht einfach die muss man nicht mal muss man nicht mal anklopfen um alle mitzunehmen ja, aber wenn die Bundesliga Schule. wieder mit Zuschauern startet, setze dich einfach mal in ein Stadion, wo 60.000 Menschen drin sitzen. Olympiastadion. Genau. Geht man einfach in Fußball schauen, was, was magst du? Fußball, Eishockey, gehen wir einfach in O2-Arena, 17.000 Menschen, schalte einfach, sitze einfach und sage, ja, ja aber dann, dann bist du der Einzige, der permanent so schreit, ja, jawohl, <lacht> ja. ja, obwohl keine Tore <lacht> fallen, ne? und, Dorfane in dein Handy. <lacht> Volltreffer. Ja, ja, Volltreffer, genau. Und das ist nur eine Strategie. Wir zeigen jetzt nur einen, einen Weg. Und es gibt hunderte, hunderte Wege. Um es gibt sogar Möglichkeiten, alle Nutzer von Telegram anzugehen. Mhm. Ja, und das sind das sind keine 5 Millionen. Aber noch sind wir noch nicht so weit. Noch sind wir noch nicht so weit. Okay. Vielen Dank, Dank. Alex. Vielen, vielen Dank. Für die kleinen Hacks auch. <lacht> ja, ich möchte mich auch cool. nochmal bei euch dreien bedanken. Das ist die geilste Idee ever. Und das war nicht die erste Weltreise, die wir doch, es war die erste Weltreise, aber es war nicht die letzte Weltreise. Und beim nächsten Mal werden wir noch viel mehr Büros und alles dazu schalten. Man sieht einfach, wie global wir schon sind. Und ich bin total begeistert davon. Die Heike hatte letzte Nacht, die konnte nicht schlafen, die hatte schon Angst, dass wir mit dem Raum nicht auskommen, was Was kann uns Besseres passieren, wenn die Leute nicht mehr reinkommen, weil wir so cool unterwegs sind und das ist richtig hardcore das war heute absolut neuer rekord 362 lieber tom wenn du noch da bist ansonsten virginia sag dem chef bescheid die latte liegt jetzt ein stück höher das ist klar werden wir tun danke für die organisation und liebste grüße aus malta Ciao. Grüße aus Alicante. also ich habe noch zwei sachen okay und zwar haben wir ja gestern ein bisschen getrommelt auf dem Potsdamer Platz und haben gesagt, alle, die heute dabei sind und äh, noch nicht zu uns gehören, bekommen ein Geschenk. Und das meinen wir natürlich auch ernst. Ne? Wir erzählen ja nicht was, das ist ja nicht Platincoin. Platincoin sagt, es gibt ein Geschenk, gibt es ein Geschenk. Also es das heißt, ihr müsstet euch bei demjenigen melden, der euch eingeladen hat oder bei uns persönlich und dann verraten wir, was es gibt. Ja? Also ganz wichtig, vergesst es nicht. Ihr könnt euch uns über Facebook einschreiben oder über euren Kontakt, den ihr hattet. Und was ich jetzt gerne noch machen würde mit euch, mit euch 334 Menschen, es wäre total cool, wenn ihr alle nochmal eure Kamera einschalten könntet. Zumindest bei denen, denen es möglich ist. Und, äh, ja, wir einfach nochmal entweder die Elf oder das Herz durch die Welt schicken und ich würde einfach mal Fotos machen. Ja. Obwohl, ich habe euch ja hier richtig groß. Ja, noch viel besser. Die Seite wechseln. Kannst du die Seite wechseln? Ja. 14 Seiten sind das. 14 Seiten, also ihr müsst ein bisschen geduldig sein. Weiter. Bitte macht alle mit! Weiter? Weiter? So ich kann ja runtergehen. Ich kann mal, das nicht. Weiter? Wahnsinn! Super! Mega! Water? Oh, Markus. Toll! Also so viele Seiten gab es ja noch nie hier. Wir sind durch. <lacht> okay, ich danke euch von ganzem Herzen. Super toll, dass ihr alle dabei wart, dass ihr der Einladung gefolgt seid und ja, unsere Stammkunden äh, im Coffee Talk ja sowieso, die ja immer dabei sind. Vielen Dank, Heike. Ja, Heike muss natürlich wie immer ja. Schlusswort machen, sonst funktioniert es ja nicht. Also ich bin das einfach gewohnt, dass wir gemeinsam im Webinar sind, dass die Heike das Schlusswort macht. Aber Heike bevor wir Heike das Schlusswort geben, möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei Eugen bedanken, der uns hier wirklich ganz, ganz toll. Da ist er, genau. Hier bewirtet hat. Kaffee und Orangen hier serviert und geschält. Kaffee Tee, also wirklich ganz toll. Ich habe mich vorbereitet. Er hat sich super vorbereitet. <lacht> extra schick gemacht, hat er gesagt, weißes Hemd. Also, Alex, du hast einen super Eugen hier. Er macht das wirklich klasse. Vielen, vielen Dank. Und ich denke, jetzt geben wir Heike das Schlusswort. So, von mir auch. Herzlichen Dank an euch. Ihr seid spitze. Und also wir haben ja jetzt die Reise hinter uns nach Dubai von Berlin, nach Malta. Geografisch freut mich, das es nicht richtig an. Nach Moskau. Danke, lieber Alex. Danke, lieber Jürgen. Danke, lieber Gerhard. Ich danke einfach allen Menschen, die hier sind. Ich habe ja live aus Alicante gesendet heute. Ne? Alicante, eben. Wir werden natürlich äh, Mos, äh, äh, Mexiko und äh, alle anderen Länder, die hier noch dazugehören, werden wir zum späteren Zeitpunkt nochmal wiederholen, weil natürlich äh, Zeitverschiebung und etwas spontan. Aber ihr könnt mal sehen, wenn aus einer Idee, also die Mädels sind ja wieder Alex, ne? die haben eine Vision, die stehen auf, stehen mitten in der Nacht auf, egal wann, und machen, und, und machen aus einer kleinen Idee, was riesengroß ist. Und das ist eigentlich das, was, was, was Menschen ausmacht die ihr Rat verlassen wollen. Sie machen aus einer kleinen Idee was ganz Großes. Und es ist natürlich immer möglich, weil eine Idee fängt zwischen den Ohren an und dann äh, nimmt das Gestalt an und dann findet man Menschen, die mitmachen. Und da gibt es immer Menschen, die was mögen, was wollen. Und dann gibt es immer welche auf der Welt, die was nicht wollen. Wir aber alle hier wollen was. Und was wir wollen, ist Freiheit, grenzenlos finanzielle Freiheit für alle, und dafür bin ich dem Alex wahnsinnig dankbar. Ich, hab, ich weiß nicht, wie oft er von mir schon das Wort Dankbarkeit gehört hat. Oh ich kann es gar nicht fassen, weil mein Leben hat sich innerhalb von zwölf Monaten so krass verändert, dass ich nachts aufstehe und mich kneife und das nicht fassen kann. Ja, und... Ähm, Menschen sehen oftmals Probleme, Krisen, wir sehen Chancen in jeder Situation und dafür bin ich unglaublich dankbar für diese Menschen und falls du jetzt heute hier Gast bist und hier zuschaust, dann schau doch dir mal die Menschen an, die hier zusammengekommen sind. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde über das, was ich hier erlebt habe, reden, aber das möchte ich jetzt nicht mehr. Ich bin einfach froh über jeden, der hier dazu kommt. und wir arbeiten hier äh, grenzen, linien und grenzenübergreifend zusammen. Und dafür bin ich auch, das habe ich noch nie irgendwo erlebt. Also wenn du hier zuschaust, dann melde dich bei dem, der dich hier eingeladen hat. Und wir freuen uns, wenn wir die nächste Reise antreten können. Alex, du hast was Unglaubliches. Ich hatte Tränen in meinen Augen gerade, weil ich gesehen habe, weil ich mich reinfühlen konnte, wo du, von welchem Balkon du diese Tower angeguckt hast in Moskau. Erstmal wusste ich gar nicht, dass es das da so schön ist. Sieht ja fast aus wie in Dubai, wenn man aus dem Fenster guckt. Ja, also es ist, da, da habe ich gedacht, was für ein Gefühl muss das für jemand sein und vielen Dank, dass du äh, deine, deine emotionalen Momente hier mit uns öffentlich geteilt hast. Das ist auch nicht so selbstverständlich und äh, wirklich äh, zu jeder Zeit für viele, viele Menschen der Ansprechpartner bist. Ja, also ich wünsche euch äh, Heute noch einen wunderschönen, erfolgreichen Tag. Lasst uns einfach angehen und diese Community riesengroß auf der Welt machen und vielen, vielen Menschen äh, dem Alex äh, sei, seine Vision weitertragen, damit denen auch geholfen wird. Und damit möchte ich mich verabschieden. The time is now. Danke. Danke. Auch nochmal noch danke, ich weiß doch, wie die Heike am Freitag ist, glaube ich, gewesen, als wir abwechselnd äh, die drei Musketiere und meine Person sie angerufen haben. Ich glaube, wir haben Vater Nacht haben wir das Ding hier eingetütet, oder? Und die Heike hat schon gemeint, die Erde brennt. <lacht> Ich habe gedacht, wenn dich, nach, wenn dich drei, vier Menschen anrufen in deiner Abwesenheit, ist es ist irgendwas Schreckliches passiert, aber es haben einfach wieder drei Mädels eine Idee gehabt und das kommt halt dabei raus und deswegen wünsche ich mir noch mehr solche Ideen und noch mehr Menschen mit solchen Ideen, weil dann haben wir überhaupt nichts mehr zu befürchten. Ja. Wir auch hin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Danke. Ja, Sharon, auch nochmal vielen, vielen Dank und Nada, das hätte ich fast noch vergessen. Ja. Vielen, ja. vielen Dank. Ja, Danke. Ja. Tschüss. Danke an alle. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja.